Nachricht aus Wien. Es ist ein Thronfolger. In der Klosterschule gab es wieder Schwierigkeiten. Ich will mit dir an den Hof. Ich habe dir doch gesagt, dass das nicht so Warum nicht? Kann. Du bist die Kaiserin. Ruta wurde hingerichtet. Von uns. Marie wird ab jetzt bei uns wohnen. Österreich hat sich um die Führung des Deutschen Bundes verdient gemacht. Es ist an der Zeit abzutreten. Preußen will die Führung im Deutschen Bund. Ich muss ihm eine gewaltige Streitmacht gegenüberstellen. Ich denke, ein Schulterstoß mit Napoleon ist die einzige Chance, diesen Krieg zu verhindern. Alles wird Du nicht in Es sind selten die Stiche eurer Feinde, die euch am empfindlichsten treffen. Bismarck hat auch mit eurem Ungarischen Freund gesprochen. Jemand muss herausfinden, auf welcher Seite Schicht steht. Ist die richtige Entscheidung getroffen? Er hat ein besonderes Verhältnis zu den Ungarn. Was hat er euch geboten? Unsere Freiheit. drohen, Ungarn zu verlieren. All also das macht ich mich sehen und nichts ohne Liebe. Was ich tue, tue ich für dich, Franz. Und was tust du für dich? Stream Saison 2 von Sissy auf NPO+. Plus.